Elena Steinhaus hat als Schülerin selbst erlebt, was es bedeutet, in einem Hartz-IV-Haushalt zu leben. Heute engagiert sie sich bei Sanktionsfrei. Alexandra Martini hat mit ihr gesprochen. Fast alle verhängten Sanktionen, die von uns überprüft werden, sind rechtswidrig. Wir gehen immer auch auf die Verfassungswidrigkeit. Es wird ja zurzeit vor dem Bundesverfassungsgericht auch geprüft, ob die Sanktionen überhaupt mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sind. Was macht ihr genau? Als erstes gleichen wir tatsächlich Sanktionen aus, wenn ein Mensch sanktioniert wurde. Wir geben das Geld unkompliziert und unbürokratisch raus. Im zweiten Schritt gehen wir gegen die Sanktionen vor. Wir reichen Widerspruch ein mit unseren Anwälten und gewinnen tatsächlich in 90 Prozent der Fällen. Was bewirken denn die Sanktionen bei Hartz-IV-Beziehenden? Die Sanktionen verursachen existenzielle Not. Weil Hartz IV ist ja schon das Minimum, das sind 416 Euro. Und ein Minimum kann man eigentlich per Definition auch gar nicht kürzen. Je nachdem, ob man schon mal ein Fehlverhalten hatte, sind es 30 oder 60 oder sogar 100 Prozent Kürzung. Und zwar über drei Monate. Und Sanktionen sollen dazu motivieren, die Menschen in Arbeit zu bringen. Das passiert aber de facto nicht. Es gibt keine Studie, die da einen Erfolg verzeichnet. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute ziehen sich zurück, haben noch weniger Motivation, eigentlich, sich zu kümmern, verlieren das Vertrauen zu ihrem Sachbearbeiter und ja, werden einfach in, in eine schlimme Situation gebracht. Aus deinen Gesprächen heraus, was sind denn die Gründe, weshalb Leute sanktioniert werden? Meistens werden die Menschen sanktioniert, weil sie einen Termin verpasst haben. Und es gibt tausend äh, Gründe, einen Termin zu verpassen. Ob man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, was betreut werden muss zu dem Zeitpunkt. 40 Prozent der alleinerziehende Mütter beziehen, zum Beispiel Hartz IV, also sowas passiert tatsächlich häufig. Oder man war krank, das passiert auch oft. Dann gibt es viele Menschen, die trauen sich gar nicht mehr, in Briefkasten aufzumachen. Viele sind wirklich unter Druck, wenn sie zum Jobcenter müssen, weil sie nicht wissen, was passiert. Wird ihnen jetzt ein Job angeboten, den sie nicht machen möchten? Oder werden sie wieder in eine sinnlose Maßnahme gesteckt? Das sind einfach... Unsicherheiten, weil man ja nicht auf Augenhöhe mit dem Sachbearbeiter kommuniziert. Man ist dem ausgeliefert. Es kann sein, dass er einem einfach nimmt, was man braucht zum Leben. Kannst du einen konkreten Fall beschreiben, wo ihr aktiv geworden seid? Wir hatten zum Beispiel Ende Dezember den Fall von einem alleinerziehenden Vater einer behinderten Tochter, der einen Schlaganfall hat und deswegen eine Maßnahme nicht wahrnehmen konnte. Er wurde daraufhin 60 Prozent sanktioniert. Das heißt, er bekam auf einmal unter 200 Euro im Monat für drei Monate. Und das lag daran, dass die Ärzte sich uneinig waren, wer dafür verantwortlich ist, das Attest auszuschreiben. Und äh, dem Jobcenter war das egal und hat die Sanktion verhängt. Wir haben das Geld ausgeglichen. Wir sind dagegen vorgegangen. Wir haben auch schon gewonnen. Das ging relativ schnell. Oft kann das zwei bis drei Jahre dauern, bis so eine Klage oder ein Widerspruch erfolgreich ist. Und das ist natürlich eine Situation, die, wenn, wenn man schon krank ist ne, und dann wird einem noch die Existenzgrundlage entzogen, das ist untragbar. Und sowas passiert täglich. Ihr habt ja diese Initiative Sanktionsfrei nicht als Konzept auf Jahre gedacht, davon gehe ich mal aus, sondern ihr pocht auch auf Veränderung. Was ist denn eure Forderung an die Politik? Natürlich als allererstes, dass die Sanktionen abgeschafft werden. Also Hartz IV muss bedingungslos bzw. sanktionsfrei ausgezahlt werden und danach muss natürlich dann auch der Regelsatz erhöht werden, die Bedarfsgemeinschaften müssen aufgelöst werden, also die Zuverdienstgrenze muss nach oben gesetzt werden und aber im Kern geht es darum, dass das Sozialsystem anders gedacht werden muss. Also Hartz IV arbeitet ja damit, dass man mit Strafen Menschen motiviert und das ist aber einfach nicht zeitgemäß. Wir müssen positive Anreize schaffen und uns Zeit nehmen für die Menschen und loben statt prügeln letztendlich. Die Diskussion um Hartz IV geht weiter. Sanktionsfrei e.V. ist im Februar gestartet und auf der Homepage sanktionsfrei.de. Da kann man Kontakt aufnehmen und den Hartz-IV-Bescheid recht schnell prüfen lassen oder als Hartz-Breaker das Projekt finanziell unterstützen. Und jetzt zu unserer